Zum dritten offiziellen Mal. Hallo Basti. Hallo Steffen. Ich finde schön, dass du das diesmal in die Hand nimmst. Mhm. Ich bin ja von der Männergrippe befallen, also ich sterbe in ein paar Minuten, noch während live dieser Podcast-Aufzeichnung. Aber ich höre da schon wieder ein Aber. Aber <lacht> äh, ich habe gedacht, ich entreiße dir vor schon wieder das Ruder in... <lacht> Hoppala deswegen nicht, äh, indem ich gedacht habe, okay, wir stellen uns immer so ein bisschen langweilig vor, so hey, wir sind 13. Etage, bla bla bla, ich bin der Steffen, du bist der Basti und so weiter und so fort, ne, in, in anderer Reihenfolge. Ich habe mir gedacht, lass uns das doch mal ein bisschen kreativ machen. Mhm. Und deswegen, Steffen, aufgepasst für dich und alle auch die Aufzeichnungsgeräte da draußen, hier kommt jetzt der offizielle, in der dritten Episode, selbstgemachte, auf dem Schulweg, auf dem Schulweg, auf dem Heimatweg, auf dem Arbeitsweg nach Hause gemachte Etage 13 Rap für dich, Steffen. Super. Ich freue also, mich. Kannst, kannst du Beatboxen? Nee, ne? Brauche ich auch nicht. Nee, durch die Verzögerung wird das eh nicht funktionieren. <lacht> ja, Verzögerung im Gehirn, das äh, hindert Richtig. auf jeden Fall. Ähm, dann fange ich jetzt mal an. Ich muss mich ein bisschen eingrufen, ja? Ja gut, ich okay, meine, wenn okay. ich immer singe, dann darfst du auch mal rippen. Yeah, endlich! Ich darf endlich mal was machen. Also, auf der 13. Etage reden wir uns in Rage. Herzlich willkommen in unserem Quatsch-Kokon. Steffen, der Cookie, beschreibt Disney-Filme wie andere ihren Nuki. Basti, Komiker der ersten Stunde, zockt sich durch alles, Runde um Runde. Bei uns gibt es Filme, Serien und Musik. Nur eine Regel, alles ohne Comic. Darum keinen Applaus, denn wir sind im Haus und ihr werdet schon sehen. Herzlich willkommen auf Etage 13. Sehr schön. Ich applaudiere Sie hören mich applaudieren. So. <lacht> ja, nett, oder? Ja. Habe ich mir so gedacht. Ist super. Dankeschön. Dann kannst du jetzt weiter fortfahren. Ich werde dir jetzt nicht mehr reingrätschen. Ja, dann kommen wir doch mal... Aber das ich jetzt machen. Dann kommen wir doch direkt mal zu einem ernsten Thema am Anfang. Okay. Ähm, und zwar geht es um eine Petition, die gestartet wurde gegen Astro AstroTV. Mhm. Vorangegangen ist dabei eine Aktion des äh, Kollektivs Peng. Mhm. Und äh, du hast das Mikro, äh, du hast das Mikro, du hast, hast du von der Aktion Wind bekommen? Also erstmal hast du mich wieder darauf hingewiesen, das lustig ist, als du mir äh, Bescheid gesagt hast, habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass ich mal bei Astro TV so einen Ausschnitt gesehen habe auf YouTube. Mhm. Da gab es einen Ausschnitt, wo ich gedacht habe, ein Zauberer würde ähm, im Fernsehen irgendwelche Tricks zeigen, die nicht funktionieren. Von dir habe ich ja jetzt gehört, das ist ein Clown gewesen. Ähm, ja. Und ähm, zum ja, gut, Schluss. es kann auch hat sein, dieser dass da ein bisschen magischer Unterton mit dabei war, so magischer Unterton. So genau, bisschen. ich habe auch erst gedacht, so, oh, da ist einfach so ein spinnender Depp, der äh, sich da ein bisschen vorführen will. Mhm. Und ähm, bis es dann zum Schluss dieses Videos kam, wo dann wirklich, ich glaube, im letzten Moment. Der Typ dem Moderator ein Ei über dem Kopf zerbrochen hat mhm. und ähm, dann äh, zu irgendetwas aufgerufen hat gegen AstroTV, gegen diese betügerischen Methoden. Das ist das, was ich sozusagen ein bisschen im Hinterkopf gehabt habe und das ist die Aktion, wie ich sie so ein bisschen gesehen habe auf jeden Fall. Okay, und jetzt gibt es halt auch von diesem gleichen Kollektiv ähm, diese Petition, die erreichen will, dass... Ähm, der, dass dem Sender Astro TV praktisch die Sendelizenz entzogen wird. Mhm. Also auch mit dem Hintergrund, das ist alles Betrug und so weiter und so fort. Und ähm, den Link zur Petition werde ich äh, auf jeden Fall auch in die äh, Kommentare bzw. in die äh, Shownotes äh, posten. Mhm. Und ähm, ich sehe das aber immer ein bisschen zweischneidig, das Ganze. Mhm. Weil äh, natürlich ist es, wir brauchen, wir brauchen nicht drüber streiten, äh, das ist Betrug. Ganz klar. Ähm, da werden Leuten echt viel Geld aus der Tasche gezogen und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Aber ich finde halt, äh, das schon ein bisschen sch ein Schritt zu weit, zu sagen, ähm, die Sendelizenz muss jetzt entzogen werden, weil äh, nur so können wir diese armen Leute schützen. Ich sage immer mal, äh, jeder Mensch hat ein bisschen Verstand. Ja, und, und wenn man das nicht einordnen kann oder sozusagen darauf reinfällt, ja, äh, die Leute dann versuchen zu bevormunden, indem man die Sendelizenz entzieht, ist halt ein bisschen äh, ja, too much, finde ich. Ja? Okay. Also mir fehlt da so ein bisschen die äh, vielleicht die Empathität, wie sagt man? <lacht> <lacht> ich glaube Empathie. Empathie, richtig. Vielleicht auch mit den Leuten dann, aber ähm, ich sag mal so: also, wer, wer das nicht checkt nach so und so viel Geld, was er da gelassen hat, dass das einem und es nichts hilft, ja, äh, und dann immer weiterzahlt und weiterzahlt und sich abhängig davon macht. Ja, gut, es ist halt, wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema. Also, ähm, klar, sicherlich macht man sich einerseits abhängig davon, andererseits, wie gesagt, ich sehe es halt immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, äh, wir müssen den armen Leuten helfen, also lass uns den Sende verbieten, damit sie da nicht mehr darauf reinfallen. Ja? Also, ich, ich würde eher rangehen und sagen, klär die Leute besser auf, dass die überhaupt nicht mehr da bestellen oder überhaupt nicht mehr da anrufen, dann wird sich das Problem mit der Zeit von allein lösen, weil wenn die keine Einnahmen mehr haben, dann rentiert sich das dann auch einfach nicht mehr. Ja? ja, das ist ja dann sozusagen, was du vorschlägst, ist dann ja <lacht> ein Appell an die Menschen, sich nicht so dumm zu verhalten. Mhm. Ich muss dazu sagen, ähm, vor AstroTV gab es ja auch das berühmte neuen Live phänomen mhm. Da wurde ja sozusagen mit der Verlockung, es ist ja wie mit Lotteriespielen, tut mir leid, ich bin kein äh, Freund von Lotterielosen, weil die mhm. Wahrscheinlichkeit da zu gewinnen ist, aber wahrscheinlich spiele ich immer Lotto, wenn ich ganz verzweifelt bin. Mhm. <lacht> ähm, aber bei Neuen ähm, Live ist ja ähnlich, ne? Du rufst an und da sind Lösungen drin, die auf die würdest du nie kommen und sowas in die Richtung. Ich gebe dir recht. Ähm, in dem Sinne, dass ich sage, bei Astro TV kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe Astro TV nie großartig gesehen, bis mhm. auf die Oliver-Kalkofe-Parodien, dass mhm. dort auch Leute anrufen, die in einem geschäftsfähigen Schrägstrich ähm, so einem Alter sind, dass sie auch eigentlich im Hinterkopf haben müssten, okay, das ist jetzt äh, ne, astromäßig ähm, irgendetwas, das könnte auch, wenn man so hohe Preise für jede Minute voraussetzt, mhm. eine ziemlich teure Angelegenheit werden, dass man das sozusagen in Relation hält. Mhm. Ähm, das sollte eigentlich möglich sein, in, in, finde ich jedenfalls in dem Lebensalter. Anders ist es, wenn halt da auch Kinder anrufen würden oder ältere Erwachsene, weil ich zum Beispiel, ähm, weiß nicht, es gibt ja auch den Enkeltrick, den ich in der letzten Folge mhm. mal erzählt habe, ähm, da finde ich es dann schon wieder schwieriger, weil man muss ja auch sagen, je älter man wird, ne, desto ja, ja. mehr müssen andere Menschen Menschen. übernehmen. bei Kindern ist genauso, aber wo man in einem geschäftsfähigen, normalen Alter ist, gebe ich dir gewissermaßen recht. Ähm, das Problem ist, es wird Menschen geben, die denken, okay, äh, ich habe Probleme in meinem Leben mhm. und ich, ich glaube an irgendetwas Astromäßiges, da gehen natürlich direkt so eine Nische rein, um so gewisse Esoteriker anzusprechen, die einfach nur ein gutes Verfahren Gefühl verkaufen wollen. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal ganz plump bin, ähm, nicht anders äh, funktioniert äh, Prostitution. Und davon hast du wahrscheinlich mehr. Das ist jetzt eine provokante Meinung, ich weiß, aber äh, da hast du wenigstens eine Dienstleistung. Hier ist ja wirklich so, es wird dir vorgegaukelt, die Leute hätten irgendeine Verbindung zu irgendetwas. Wie gesagt, nie großartig gesehen, ob es nur Heilsteine sind, Edelsteine oder Gott oder sonst irgendetwas. Und ich sehe das Tarot ähnlich Karten. wie du. Tarotkarten. <lacht> ich sehe das ähnlich wie du, ähm, alles zu verbieten, was schwierig ist, würde ja auch letztlich wieder eine Bevormundung von den Leuten äh, mit, mit sich bringen, die wissen, dass das schwierig ist. Das ist mhm. natürlich bei AstroTV eine schwierige Sache. Es gibt aber auch Menschen, die gerne mal Poker spielen gehen. Ne? Mhm. Die, die, entweder wissen sie das Risiko oder nicht, das ist ja dasselbe Spiel bei, Phänomen bei Glücksspiel, was ich ja gerade bei 9 ja, Live auch gesagt habe. Ja. Wo fängt die Grenze an, etwas zu verbieten? Wo erziehe ich den Menschen und wo kann ich ihm sozusagen noch vor etwas schützen? Und mhm. das ist wirklich sehr schwierig. Mhm. Ähm, das zu dieser Aktion. Ähm, ich muss aber zugeben, ich finde die Art, so, ähm, sich reinzuschmuggeln mit Richtig. solchen Aktionen, finde ich sehr, sehr, gut. Es ist ein also bisschen die Aktion weniger. An sich finde mhm. ich sehr gut, weil sie macht im Grunde das, was ich ja gesagt habe. Mhm. Sie schafft Aufmerksamkeit mhm. und das Thema war zumindest mal präsent in einigen Medien. Aber ja, ähm, ja es sollte halt mehr noch mehr Aufklärung in dem Fall vielleicht stattfinden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, es ist schwierig ich das durchzusetzen und das äh, natürlich auf die Medien zu transportieren, sicherlich. Ne? Ja. Aber, ähm, von diesem ernsten Thema habe ich gedacht, von mir in Verlängerung, ich habe mich auf der Seite metronaut.de mal einen Artikel dazu angeguckt, der ist relativ kurz, mhm. dazu gibt es auch Kommentare und da wir beide ja jetzt sehr pro waren, für diese Aktion, aber natürlich immer es noch zweischneidig sehen, gibt es jetzt hier eine Meinung, die will ich ein bisschen vorlesen. Die ist eher so, dass das die ganze Aktion eigentlich an sich auch eher schlecht ist. Wir können gucken, ob wir vielleicht über diese Meinung kurz diskutieren oder einfach mhm. sagen, wir lassen das mal so stehen, weil ähm, danach folgen noch zwei Kommentare, die sind relativ kurz. Mhm. Die würde ich gerne einfach nur mal vorstellen, um auch so ein bisschen durchzudringen. Wie ist das, wenn solche Sachen im Internet landen? Mhm. Weil typisch an diesem Beispiel für ein, ein Mensch, versucht, mit, mit, mit etwas Provokanten aufzufallen, wird immer kommentiert im Netz. Mhm. Und ähm, ich finde die drei Kommentare, die dazu hier gekommen sind, das waren insgesamt sieben Kommentare, die sind schon so ein bisschen prägend für, ähm, für das Phänomen Internet, wenn dort etwas passiert. Ich versuche es abzukürzen, wo ich gerade sehe, wo okay. es einfach zu langweilig wird. Okay, ja. ich lese den Kommentar von ähm, der U.Berger vor. Ich werde sie kurz abkürzen, auch wenn der ganze Name im Blog drinsteht. Liebe Aktivisten, hier meine Meinung. Ihr habt euch live im Fernsehen selbst lächerlich gemacht. Auch muss ich euch sagen, dass ihr sehr schlecht recherchiert habt. Vielleicht nicht, was die Geldgeber dieses Unternehmens angeht. Das steht auch hier nicht zur Diskussion. Aber die Aussagen von euch waren nicht stimmig. Es werden keine Heilversprechen gemacht. Vielleicht gab es das früher einmal. Das ist lange vorbei. In der Live-Sendung wurde gesagt, die Berater verdienen 5 Euro pro Minute einer von tausenden Jahr. Später hieß es dann von eurer Seite bis zu 5 Euro. Das hört sich wieder anders an. Ansonsten haben die Kunden die Wahl ab 79 Cent pro Minute aufwärts gemischt. Der Kunde hat die freie Wahl, wen er zu welchem Preis anruft und wenn er bereit ist, 4,99 Euro pro Minute zu zahlen, ist das sein freier Wille. Zum Thema Sucht. In vielen Bereichen besteht Suchtgefahr. Alkoholverkauf in fast allen Läden an, Jugendliche, die dann in Sucht geraten. Drogen, wenn ihr von Peng oder wie ihr euch nennt, so mutig seid, warum lässt ihr euch da nicht mal ins Drogenmilieu einschleusen und deckt Dealer auf? Viele Fragezeichen. Wo ist da euer großer Mut geblieben? Es gibt auch Spielcasinos, die Menschen in Sucht treiben. Habt ihr mal nur dran gedacht oder seid ihr für solche Bereiche nun doch zu feige? Jedenfalls war das bei AstroTV eine Lachnummer und total schlechte Recherche. Ähm, das sei gesagt an Priska Pachuli, der die das geschrieben hat. Ich weiß leider nicht, ob Priska ein männlicher oder weiblicher Vorname ist, deshalb die Wahl der oder die. Ursula B. -Punkt. Jetzt habe ich den Namen verraten. <lacht> <lacht> ähm, aber kurz, ich gebe kurz wieder, was sie sozusagen gemacht hat. Sie hat ja, wir haben ja schon ein paar Übereinstimmungen mit ihr gehabt. Mhm. Was ich aber so typisch finde zum Schluss ist, und das macht es sehr, sehr schwierig, ähm, bei solchen Sachen ähm, Überhaupt im Internet was zu sagen Sie fängt nachher ein ganz anderes Fass an Auch noch äh, reinzubringen mhm. Also wir beide finden ja die Aktion Wenn ich rausgehört habe, richtig gut Sie sagt, ja aber warum macht ihr das denn nicht mal im Drogenmilieu Das ist diese Argumentation Hier gibt es einen Missstand in Deutschland ne? Astro TV. Mhm. Aber warum, warum kümmern wir uns nicht alle mal um die Kinder in Afrika Die sterben da das mhm. ist immer dieses Totschlagargument, finde ich, mhm. für so eine Sache. Mhm. Im Endeffekt könnte man auch einfach bei unseren Sachen sagen, okay, es sind alles Luxusprobleme, aber es sind halt auch Probleme, weil auch hier ein Problem besteht. Punkt. Mhm. Mhm. Und das ist, finde ich, so was so typisch ist für so Internet-Kommentare. Ja, ja. es, es gab dann halt hier auch im Nachgang noch von dieser Autorin kurz den Hinweis, dass sie nur ein Blog ist äh, und nur über die Aktion berichtet und nicht selber Peng ist. Mhm. Und ganz zum Schluss und da setze ich jetzt einfach die Klammer mal unter dieses Thema, damit wir jetzt auch nicht zu lange damit verbringen, aber es ist ein sehr interessantes Thema und jeder sich mal auch diese Petition angucken kann. Schreibt ein gewisser Moinsen auf den Kommentar von der Autorin, die einmal in einem Satz geschrieben hat, ähm, auf das die Engel weiter heilen und hell sehen, schreibt Moinsen, auf das in Anführungszeichen, weil die Priska Paschule hat auf das die Engel weiter heilen mit einem S geschrieben und Moinsen mit auf das mit Doppel S Aha. und da denke ich mir das sind die typischen Sachen zuerst kommt einer der sich beschwert das ist ja auch okay macht dabei ein neues Fass auf dann wird korrigiert gelesen und dann kommt einer der ist super kritisch der will dann nur die Leute in der Rechtschreibung kommentieren und da denke ich mir selber nee solche Rechtschreibsachen sind die Sachen die kann man als Kommentare auch einfach weglassen weil die haben nichts zur Sache Neues zu bringen ja. Ja, tut mir leid das ja. sehe ich so und da bleibe ich auch dabei weil Aha. es einfach unnötig ist ja. Ja. Ja, also du verlinkst, du verlinkst zur Petition und ähm, ja, du kannst jeder kann sich dann, dann nochmal genau, zu und diesem ihr könnt euch, dann auch nochmal Das gebe so ich dir auch noch mit und jeder kann sich ja nochmal seine eigene, seine eigene Sache überlegen, ob dann halt das sinnvoll ist, diese Aktion. Ja, klar, oder nicht. also ich will jetzt hier auch, klar, also jeder sollte sich das selber überlegen, aber es soll halt drüber nachgedacht werden. Das ist einfach das, weswegen ich es ganz gern mal hier besprochen okay. haben wollte. Okay, das Thema haben wir. Mhm. Ein Häkchen. Ein Häkchen. Man muss nämlich jetzt auch manchmal ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt eine ganz tolle Überleitung, dass das Kartenhaus ah, nicht in sich zusammenfällt. Ja, ja. Richtig. Sehr schön. Denn sonst passiert was, lieber Basti? Ja. Sonst, äh, ich merke, Steffen hat die Sendung gar nicht gesehen. Sonst wird man nämlich amerikanischer Präsident der Vereinigten Staaten. Das ich habe die Sendung gemacht. gesehen, natürlich. Hallo. Hast du auch die dritte Aber. Staffel? schon die Folgen, die jetzt gekommen Nein, sind Nein, äh, die, die aktuelle Staffel leider noch nicht. Ja, wir Aber reden natürlich äh, von äh, Steffens Kartenhaus von House of Cards ja. und da ist mittlerweile sind auch die, äh, hat die dritte Staffel angefangen auf äh, Sky, kann man sich das im Moment angucken und ähm, das, ist, das ist das Blöde daran, Net ist eigentlich eine Netflix eigene Serie, und die Rechte hat sich aber Sky zuerst geholt hier in Deutschland. Und Richtig. somit kommen die Erstausstrahlungsrechte leider bei Sky. Ist ein bisschen doof, finde ich. Ähm, aber gut, für Netflix-Kunden kann man ja die Zeit sich mit der ähm, Call Saul überbrücken. Aber worum ah, wo geht's? du das gerade erwähnst, ja. komme ich gleich nochmal hin. Mach jetzt mal mhm. dein House of Cards. Super. Ähm, House of Cards, worum geht's? House of Cards ging in, ähm, im, am Anfang, so in den ersten Staffeln darum, dass äh, der Senator, Senator Francis Underwood mhm. ähm, versuchen wollte, was wollte in der ersten Staffel nochmal? Er wollte Vizepräsident werden. Genau. Mhm. Richtig. Und ähm, ja, ob er das dann geschafft hat, das könnt ihr euch dann alle selber reingucken. Mhm. Und äh, mit ihm ist seine Frau dabei, die, ähm, glaube ich, für eine karitative Einrichtung noch gearbeitet hat in der ersten Staffel. Ja. Und ähm, es auf jeden Fall so ist, dass sie auch so ein bisschen, also Frank Underwood, muss man einfach sagen, Frances Underwood ist sehr intrigant. Das Schöne an dieser Sendung ist einfach, ähm, er, er weiß, wie er Leute ausnutzen mhm. kann und vor allem er redet mit dem Publikum. Richtig. Er, er erklärt richtig. Genau. Er durchbricht die vierte Wand, sagen wir so schön dazu, mhm. bei unserem im Dramabereich. Mhm. Und ähm, spricht zum Zuschauer und erklärt immer so ein bisschen, was er gerade antut. Und dabei mhm. ist, ist es Kevin Spacey und Kevin Spacey ist einfach perfekt für diese richtig. böse, durchtriebene so. Rolle und mhm. äh, der alles für die Macht tut. Und in der dritten Episode ist das Schöne, ähm, er ist jetzt ähm, amerikanischer Präsident. Das ist jetzt kein Spoiler, weil äh, in der äh, dritten Staffel, die, mhm. Genau, in der dritten Staffel ist er amerikanischer Präsident. Denn die zweite Staffel hat sehr schön, äh, sehr schön aufgehört mit dem Bild, wo er am Tisch ankommt, auf den Tisch klopft. Gänsehaut zweimal Gänsehautmoment, super Gänsehautmoment. Ich habe gedacht, so geil, er hat es endlich geschafft, obwohl er ein Arschloch <lacht> ist. Und dann geht es da auch weiter. Und. Jetzt muss ich eins sagen, normalerweise würde man davon ausgehen, okay, sein Ziel war es ja wirklich, die machtvollste Position zu kriegen mhm. und die würde da aufhören. Ich glaube auch, dass das Original, das basiert ja auf dem Original, das früher gelaufen ist, glaube ich, nicht weitergegangen ist. Da mache ich mal ein Fragezeichen, das weiß ich nicht. Weil vielleicht du, lief das im Original, ne? genau. glaube ich. Das war äh, dann über, die, äh, über den Prime Minister, oder? Genau, musst mhm. in die Richtung gewesen sein. Ich glaube, da war das Amt zu kriegen selber das Ziel und dann war es auch soweit. Nehme ich jetzt einfach mal an. Klärt mich auf, wenn es anders ist. Ja. Und hier ist es so, es geht weiter. Und ich habe natürlich gedacht, so, ah, wenn am Höhepunkt von so einer Sache, die er erreichen kann, ähm, weitererzählt wird, kann es ja eigentlich noch bergab gehen. Das Schöne ist, das tut es nicht. Okay. Ich habe die ersten Folgen angeguckt und die Grundsituation ist, er ist Vizepräsident, aber er ist dadurch, dass er einfach nur stellvertretend Vize, also, also er ist Präsident geworden und dadurch einfach nur, weil er Vizepräsident ist und der alte Präsident abgedankt hat, ist er in diese Rolle reingekommen. Er will Bevoll gewählt werden, oder? Gen ja, genau, in die Richtung kann es ah, gehen. Okay. Er möchte wiedergewählt werden. Mhm. Und die Umfragewerte sind nicht gut, sprich, er muss irgendwie gucken, dass er sich jetzt seine Macht wiederhält, hält, denn ah, die beginnt ja. zu bröckeln. Und das ist richtig, richtig spannend. Kartenhaus, Neben ja neben ähm, Francis Underwood und äh, Claire gibt es dann noch Duck aus der letzten Staffel. Der hatte immer so ein gewisses Alkoholproblem. Das mhm. ist so ein Glatzköpfiger. Der mhm. hat immer für den Präsidenten zugearbeitet. Ist aber in dem Fall im Moment noch ähm, außer Gefecht. Ich kann leider nicht mehr genau nachempfinden, warum das äh, so gewesen ist. Ich weiß nur, dass er, glaube ich, wieder mit Alkohol angefangen hatte. Ja, und, hat auch Selbstmordversuch irgendwie. Genau, das war sowas in die Richtung. Da habe ich mir schon was in die Richtung was gedacht. Aber ich konnte mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Mhm. Und, kurz gesagt, es geht weiter, es ist spannend. Ähm, bei der zweiten Staffel habe ich zwischendurch gedacht, so, oh, hm, so, das geht das gut weiter. Aber da gab es ja auch so ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, so, wow. Mhm. Aber die werde ich jetzt nicht erwähnen. Ja. Äh, der Schlussmoment, Gleich am haben Anfang wir jetzt von, der erste, äh, von der zweiten Staffel im Übrigen, ne? in der allerersten genau, Folge, genau, genau gab es einen Moment, wo ich denke, oh, scheiße. Und das, <lacht> ich, ich denke mal, das wird irgendwann auch nochmal aufgegriffen, weil das muss ja irgendwie auch nochmal im Hintergrund ich meine, das hat man in der zweiten Staffel immer mal wieder so hochgespült bekommen, aber genau. nicht, nicht wirklich effektiv. Ja. Genau. Aber bevor wir jetzt geheimnisschwurbelig wie ähm, Miracolix. Wir sind in rum Etage 13, wir dürfen das. Ja, gehen wir doch geheimnisvoll weiter und äh, ich sag einfach nur von mir aus zusammenfassend: weiterschauen. Auf jeden Fall. Gut. gut, danke für den Tipp, weil ich, ich hatte nämlich dieselben Bedenken wie du jetzt gerade. Weil, ähm, ich dachte dann auch, gut, er hat sein Ziel erreicht, was soll jetzt noch weiter erzählen? denn? Aber es stimmt natürlich. Also, äh, klar, er ist ja da über, über äh, Trick 17 reingekommen, quasi hintenrum. und Oder die Etage äh, 13. <lacht> richtig. Und, ähm, ja klar, er, er wird natürlich versuchen, sein, seine Position so auszubauen, dass das vollgehen will, ja? Wahrscheinlich. Genau, genau. Okay. Gut. Äh, ganz, ganz kurz nochmal zu Better Call Saul. ja habe ich jetzt mal angefangen. Ja. Also ich habe jetzt die erste Episode und die erste Hälfte von der zweiten. Oh, Basti ist still. Ah, jetzt. Und ähm, ja, es ist, ist richtig super. Also mir, mir gefällt es sehr gut, weil es tatsächlich in einem sehr ähnlichen Stil ist wie auch äh, ähm, Sarschnellpräge im Bett Ja. und ähm, Natürlich auch äh, Figuren auftauchen, die man schon aus Breaking Bad kennt, neben ihm jetzt natürlich. Genau. Du hast ja den Mike schon erwähnt, aber ähm, mhm. auch der, ah, wie heißt der denn? Der Mexikaner? Gut, ich, vielleicht bist du schon weiter als ich. Das, oder nee. hast du die erste Folge gesehen? Ich habe die erste und die erste Hälfte von der zweiten gesehen. Achso, ich muss zugeben, an den Mexikaner konnte ich mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern. Da ist oder mein Gedächtnis dann wieder zu schlecht für. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mexikaner ist. Jedenfalls der, der da auch die, das Drogenkartell mit... mit Ach, äh, vom Dezernat oder was einer. Hm? Vom Drogenkartell? Drogen nee, nee, nee, nee, nee, nee. Der, äh, nicht vom Dezernat, sondern von der Los Gegenseite. Polos? <lacht> Los Polos, Hermanos, der? Nee, nee, nee, nee. Okay, nee, äh, dann bin ich raus. Der dann. andere. Egal. Okay. Keine Ahnung. Ähm, die, die Episode heißt sogar, wie er, kannst mal gucken, die zweite Episode heißt genau, wie er... Äh du redst hier wie immer mit einem Demenzkranken. Nee, auf jeden Fall Mike. Mike finde ich es dann doch schon eher prägend, dass der mit dabei ist auf einmal. Ja. Das fand ich richtig gut. Ja, wie gesagt, den anderen kannte ich jetzt halt auch schon von prägen. Bin halt mal gespannt, wer da noch so auf, auftaucht. Ja. Also, es ist gut gemacht. Ja, ja er, vor er, allem... Gut, er versucht ja ganz am Anfang diese Nummer abzuziehen mit den beiden Jungs, die da praktisch den Skateboard. Genau. Und sie kommen <lacht> ja bei die ältere Dame nachher. Mhm. Die ja, wo sie denken, äh, die können sie jetzt ausnehmen quasi. Ja. Mit Schadensersatz. Und ihr Enkelsohn war schon bei Präging Bett. Ah ja, okay. Das, äh, da, da hätte mein Gedächtnis nachgelassen. Also du musst vielleicht noch erklären. Der, äh, der Skateboard-Trick bestand daraus, dass ähm, Saul, also der spätere Saul, der mhm. äh, Chuck McGill, mhm. der Jimmy, Chuck ist der Bruder. Ja. Jimmy heißt er, glaube ich. Genau, James, James, McGill, Jimmy, ich nenne jetzt mal Jimmy einfach, dass der <lacht> Jimmy. Jimmy einfach ähm, zwei Skateboarder vermeintlich angefahren hat. Uh -huh. Und die beiden haben halt einfach so getan, als hätten sie sich anfahren lassen. Uh -huh. Und äh, dementsprechend hat der eine einen Beinbruch, aber der spätere Saul kommt halt einfach knack, äh, krass dahinter. Uh -huh. äh, spannt die beiden dann im Laufe, also das erzählen wir jetzt einfach, spannt sie im Laufe der Folgen einfach ein, in der Folge einfach ein uh -huh. und will versuchen, dann sozusagen mit den beiden Jungs, ja, man kann schon sagen, so ein kleines krummes Deal, äh, krummen Deal abzuziehen, indem man halt so. Sozusagen die Frau, die sie umgefahren hat, auf Schadenersatz erklagt und dann mhm. kommt halt nachher der Enkelsohn dazu und dann wird es ein bisschen prekär, muss man schon sagen. Da wird es echt ein bisschen genau. spannend. Ja, und dann geht es eigentlich schon knallhart in die Richtung, wie eigentlich die ganze Zeit auch Breaking Bad so halb funktioniert hat. Also immer so mit: äh, Wir kommen jetzt in eine, in eine Situation, die wir überhaupt nicht mehr einschätzen können und mhm. äh, ja, also es ist gut gemacht. Später roter Faden, weil ich schon ein bisschen weiter geguckt habe, ist einfach, dass ähm, es äh, Jimmy darum geht, eine gewisse Familie zu vertreten oder mhm. aus diesem Fall versuchen will, wieder rauszukommen. Das wird auch schon in der ersten Folge so ein bisschen klar. Mhm. Und er immer im Zwist steht mit seiner früheren Anwaltskanzlei, in der sein Bruder früher mitgearbeitet hat und er auch. Mhm. Und sein Bruder ist halt einfach die ganze Zeit zu Hause. Und genau, ja. Ich, ich will jetzt nicht sagen, was er hat, aber ähm, er traut sich nicht aus dem Haus raus und das sind so, das sind so die, die, die Welten, also, in denen genau so in der Jimmy so ein bisschen äh, agiert und hm. es ist sehr gut gemacht am Anfang habe ich auch gedacht oh, hm, naja aber es wird es ist gut es ist Suchtpotenzial ist da gut ja werde ich auf jeden Fall auch weiter gucken äh, Interesse ist geweckt. so yes. ja äh, wo wir bei äh, teuflischen Masterminds sind gerade Evil Genius Sagt Hätte dir das ja auf was? House of Cards besser gepasst. Ne? <lacht> habe ich mir die ganze Zeit überlegt. Aber gut, du bist ja heute der Überleiter. Nee, ich habe von Evil Genius. Du darfst auch gerne mal. Also ich mein. <lacht> nee, ich schalte mich da ganz raus. Nach, bei mir kommen nur immer diese Klischee-Überleitungen rüber. Evil Genius noch gar nichts gehört. Du berechst mich jetzt da wirklich eiskalt mit Echt? deinem kranken Genie. Noch nie. Also, nie. Evil Genius war ein Spiel, das gab es oh, gefühlt Ende der 90er. Vielleicht Anfang ja. der 2000er. Das habe ich mir jetzt auch. Aktuell aus diesem Anlass einfach nochmal runtergeladen, weil ich das äh, einfach nochmal anspielen wollte. Jetzt denken halt Sie sich den Podcast jetzt schwarz-weiß. Bitte was? Ich habe gesagt, denken Sie sich jetzt den Podcast so. in schwarz-weiß. Ja, ja äh, genau. Und dieses Spiel habe ich dann halt also jetzt auch nochmal ein bisschen, also die, nicht die Online-Variante gespielt, sondern auch nochmal die alte Version. Es geht im Grunde darum, dass du ähm, im, im alten Spiel zumindest, dass du äh, ein Imperium aufbaust ein verbrecherisches Syndikat und äh, ja, verbrecherische Aktionen durchführst. Ne? Und äh, du kannst dir halt währenddessen eine gewisse Armee aufbauen äh, mit Helfern. also Im, im, im Originalspiel werden die, die kleinsten Helfer noch Bauarbeiter genannt, weil die im Grunde nichts anderes machen, als Bauarbeiten durchzuführen. Ja, die bauen halt praktisch deine Basis aus, mhm. so wie du ihnen das vorgibst. Und du kannst aber im Laufe des Spiels immer mehr ähm, Handlanger dazunehmen, die dann halt auch verschiedene Tricks drauf haben, also Leute manipulieren können und so weiter und so fort. Und äh, natürlich gilt es auch die Basis vor den äh, feindlichen Agenten zu beschützen ist also eine typische Aufbausimulation. Ja, also ist im Grunde ist es, ist es sowas wie eine Aufbausimulation, genau. Mhm. Und äh, du hast halt äh, immer noch so ein paar kleine Missionen nebenher und kannst auch Leute entsenden, um, um irgendwelche kriminalistischen Aktivitäten durchzuführen. Im Grunde bist du der Gegner von James Bond. Also es ist eine James-Bond-Parodie im Spiel. Ja, wie heißt der? Hm? Wie heißt der James Bond da? Keine Ahnung. Du mit deinen Fragen immer. Jimmy Bondage. <lacht> <lacht> du bist im Bondage-Fieber gerade, ne? Ja, ja, eigentlich 50 Shades of Grey. <lacht> Sehen Sie dazu auf derkomiker.de, ja, und so weiter und so fort. Genau, so. Und jetzt hat äh, Rebellion Studios, heißen sie glaube ich, ähm, ja. die, die Macher hinter dem Spiel, haben gesagt, wir bringen das Ganze jetzt auch nochmal äh, für, für, äh, als Online-Variante raus. Und das ist okay. natürlich so das typische äh, Klickspiel, wie man, oder das Spielprinzip, wie man spätestens seit Farmbill oder sonstigen ähnlichen Leuten kennt. Äh, das heißt, wir äh, kriegen halt auch unsere Basis und müssen diese ausbauen mit, um, mit verschiedenen Räumen, mit verschiedenen Möglichkeiten, um praktisch unsere Gegner äh, auszutricksen oder verschiedene Missionen zu erledigen. Gibt es da Gegner, die auch? Also der Gegner ist dieser James Bond Typ. Ist das mhm. nur ein Agent oder gibt es dann auch Polizei oder wie funktioniert das? Also äh, was ist, was ist? Wer keine meine Ahnung, Gegner? wie es jetzt bei dem, bei dem Online-Spiel weiter fortgesetzt wurde. Aber ich glaube, bei dem Originalspiel war es tatsächlich immer so ein, so ein Geheimagentenverschnitt im Grunde, ja. Also James Bond like. Ja. Okay. Und die kommen dann halt äh, in deine Basis und du musst halt versuchen diese Basis mit Hilfe von verschiedenen äh, Waffen oder wie gesagt Handlangern oder sonstigem zu schützen. Also kannst du auch äh, verschiedene Waffen aufbauen, äh, ja, verschiedene Fallen aufbauen und so weiter und so fort, Piranha-Becken und so weiter und so fort, die ganzen klassischen Dinge und... Klar. Äh, Klar, das dauert nun in der online variante alles ein bisschen länger, weil du musst ja dann erst wieder. Free to play, win to play, was ist es? Ja, das willst ist so. Das ist so ein free to play, aber du könntest theoretisch auch Geld reinwerfen, wenn du willst. Aber das Und tue ich natürlich Zeit zu nicht. Ja, also also du, zu kannst, ja. du kannst aber dann auch Missionen skippen, wo es an, an Gegenstände geht, die praktisch ähm, diese, diese Währung benötigen, die man mhm. für Geld erwerben müsste oder halt für Spielfortschritt immer mal ein bisschen was von abbekommt, aber ja. ähm, gut, ich werfe da jetzt kein Geld rein. Ich spiele nee. es halt einfach nur so offline. Die Offline-Variante ist dann, oder spielst du nur online? Ähm ich spiele auch die Online-Variante, ja. aber halt die Free-Version. Also ich, schmeiße okay. da kein Geld rein in dem Sinne. Ja, mich würde es halt nerven. Ich weiß ja nicht, wie lange es dann dauert, bevor du irgendwie eine Mission fertig hast, dass du da neun Stunden ja, wartest. Es, es, es geht ganz gut soweit. Also äh, okay. ich bin jetzt noch nicht so an die Grenzen gestoßen, dass ich sagen müsste. Ähm, ja, ich müsste jetzt unbedingt da Geld reinwerfen, um weiterzukommen. Okay. Ähm, man muss halt ein bisschen Geduld haben, aber man spielt so ein Spiel ja dann auch irgendwann nur noch, sage ich jetzt mal, fünf Minuten oder so und dann lassen wir es erstmal wieder ruhen, bis halt die Missionen abgeschlossen sind und so weiter und so fort. Okay. Ja, ähm, ja klingt, klingt interessant. Ich habe letztens mal auch irgend so ein Mafiaspiel, das ist, glaube ich, auch so irgendwie bekannter gewesen. Ich weiß leider gerade den Namen nicht. Aber das hat mir nicht so gefallen. Ähm, kommt, glaube ich, immer auf die Aufmachung für mich an, weil ich ja auch in letzter Zeit wieder im SimCity-Fieber war. Mhm. Aber du baust da jetzt nicht selber Gebäude auf und ähm, oder es geht wirklich nur darum, die äh, Gebäude sind alles da, du hast eine Draufsicht und du guckst, dass du da und da Handlanger einteilst und so weiter und so fort. Also du mhm. steuerst äh, den Mafia-Boss, Mac Oberboss und du kämpfst genau. gegen Jimmy McBondage. Mhm okay, Richtig. ja, klingt gut also, äh, ja, könnte ich mir vorstellen Simulationsmäßig mache ich ja auch mal gern, ja, okay schau es mir mal an, du, werde mein an. Freund ach so. <lacht> dann spiele ich es offline <lacht> <lacht> ja, das Offline-Spiel kostet aber auch Geld wie viel? weiß ich jetzt gar nicht, was das ich hatte es ich bei Steam noch nochmal runtergeladen ja, äh, ich weiß es aber nicht mehr wie viel es kostet, weil ich hatte es auch schon länger mal bestellt, weil ich das wie gesagt, früher schon mal gespielt hatte ja. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Du Krass, dass du Sachen außerhalb des Disney-Sales kaufst. Ich hätte gedacht, auch auf Steam würde dein Disney-Fetisch weitergehen. Aber gut, lassen wir uns vom hab Fetisch, ich, Fetisch hab weggehen. Ich habe gesehen die Sachen, aber die haben mich jetzt alle nicht so, <lacht> so gereizt. Ja, okay, lassen Sie das nächste Thema nehmen. Ich, ich, ich störe aber nur, ich wünsche mir natürlich wunderschöne Disney-Spiele. Ja. Und ja. wünschen ist ja so ein bisschen das Stichwort, um was es bei uns als nächstes geht. Was ja. dies Lieblingsrubrik, die Wunsch News des Monats. Die Wunschnews des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ich wünsche mir eine Coca-Cola Light Variante, die schmeckt wie echte Coca-Cola. Danke, Steffen Liebschner. Ich wünsche mir, dass Wahrsager nur noch Voraussage für ein halbes Jahr in der Zukunft machen können. Und wenn das Vorhergesagte nicht eintritt, müssen sie dafür Strafe zahlen. Steffen. Danke, Basti. Ich wünsche mir, dass die italienische Comicreihe Pippo Reporter gesammelt im LTP Premium erscheint. So, zu Basti. Ja nicht, es geht ja auch nicht ohne Disney. Danke, Steffen. Ich wünsche mir, dass endlich rausgefunden wird, äh, dass das, dass das Uni äh, <lacht> Ich wünsche mir, dass endlich rausgefunden wird, dass im Universum nicht das Nichts vorherrscht, ne, das allumfassende Nichts, sondern. Gut, dass du das mal erklärst. Danke, <lacht> Danke Basti für diese wunderbare Idee und ich wünsche mir ein Löffelei. Danke Steffen. Ich wünsche mir. Dass nicht mehr Körper und Hammes für die Mediencrew ihre Nachnamen hergeben, sondern dass Basti und Steffen also unsere beiden Vornamen, dann wären nämlich Steffen und ich zusammen zwei richtige Medienbusen. Das waren die Wunschnews des Monats. Die Wunschnews des Monats. Präsentiert von Ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ja, super, danke Basti. Äh. Danke, Steffen. Oh. Das Guck ist auch so also bestimmte Signalwörter bei gibt, mit denen man dich wirklich aus der Reserve locken Guck kann. Guck mal, das, was ich hier bekommen habe. Ich. Endlich Eier. Gerade aus dem Nichts. Ich habe ein Löffel Eier bekommen. Manchmal, oh. manchmal werden unsere Wunschnews direkt äh, äh, Finalität. Und dürfen wir jetzt etwa live verfolgen, wie du ein Löffelei isst? Beobacht, ich habe eine kleine Überraschung reingesteckt. Es ist eine Bohne. Zwinki, zwinki. Damit schockst du mich nicht, weil ich weiß genau, dass da keine Bohne drin ist. Und, ähm. Ja, wir dürfen jetzt beim Essen zu gucken, sehe ich gerade. Genau, du kannst aber in der Zwischenzeit einfach mal über ein angespieltes Thema philosophieren. Ja. Meine Damen und Herren, bevor, aber das passiert äh, eine kleine Warnung in eigener Sache. Sie hören jetzt den Wir-Essen-Was-Podcast. Während Steffen mm, Liebschner ein gut. löffel Ei ist. Das ist, du, das ist löffel ganz Ei. nah an dem Mikrofon schmatzt, mm. ist Bastian Richelzagen-Schips. Mm. Ja komm. Mm. Mm. schmeckt geiler. Na, so eine Diät ist Guck richtig hier anstrengend, richtig, Steffen. Richtig geil mit Masse. mir mm. auch gegessen. Ja, mm. Ah, scheiße, schmeckt das geil. Mm. Also... Ich hatte ja mal so ein Billy, billu löffel Ei von äh, Aldi, ja. da war die, die Schaummasse innen so richtig hart. Da, da hilft auch der Löffel nichts mehr, da muss schon mit der Keller ja, ran. Der ist schon rumgebogen, ja. <lacht> ja, meine Chips sind auch Markenschips mhm. und ich sehe schön, wie du das ganze ein Ei einem vertickst, das gefällt mir. Mhm. Ja, ja da muss immer erstmal auslöffeln und dann die Schale hinter. Das ich war eine kleine mini zum Thema Bastian Richelzahn und Steffen Liebschner Essen während des Podcasts. Immer eine sehr beliebte Rubrik hier in der Etage 13. Willkommen beim Baitwatchers Podcast. Ja, ja. damit sind die Punkte durch. Ähm, richtig, du hast mich gefragt, ob ich irgendetwas äh, angespielt habe in letzter Zeit. Das ist korrekt, denn ich, ich bin in der kommen. glücklichen Lage, ich habe von einem Bezahldienst, ich nenne ihn mal Bezahlkumpel, auf Englisch, ähm, habe ich nämlich eine äh, Nachricht... Habe ich nämlich eine Nachricht bekommen und ähm, es gibt im Moment Heroes of the Storm von Blizzard, gibt es in der Beta-Version. Und äh, ich bin ja immer froh, wenn ich sowas äh, frühen Zugang kriege. Sind das also Zerg? Ja, das ist leider nichts mit den. Doch, doch, die Zerg sind auch dabei, aber das hilft dir jetzt auch gar nichts. <lacht> ähm, Spielprinzip. Äh, Steffen, wie soll ich dir das erklären? Mach doch einfach. Alt old school, auf Oldschool, auf Offline-Variante. Also, <lacht> zum Beispiel früher, ne? Da hast du ja, man hat ja so zwei Schulklassen früher gehabt. Außer da, wo du herkommst, da gab es auch nur eine Klasse. Nein, Aber da gab's egal, vier. also <lacht> vier. Vier in einer Jahrstufe. Oh, vier habt ihr sogar hinbekommen. Gut, dann ähm, ja, der, nehmen wir einfach nur haben Alles aus XY. Genau, wir haben, wir haben, ich nehme jetzt einfach beispielhaft in diesem Beispiel zwei Schulklassen, ja. Mhm. Beide Schulklassen haben die Aufgabe, äh, in die gegenteilige Richtung zu laufen. Mhm. So, und ähm, dann gibt es in dieser Klasse einmal den großen Raufbold, der hat ganz viele große Stärken und der anderen Seite hat genauso einen Raufbold. und all die Bulli. anderen aber das naja, macht nichts. Der Bulli und die anderen, ähm, die sind so die kleineren Mitschüler, die dabei sind, die kleinen Nerds, die mhm. laufen gegeneinander und machen sozusagen Stellvertreterkriege. Mhm. Die großen Bullies sind sozusagen die Helden der Klasse. Und Ziel ist es wirklich, dass auf der gegenüberliegenden Seite irgendein Gegenstand von der anderen Klasse kaputtgeschlagen wird. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Mhm. Und das übertragen wir jetzt einfach mal in die Spielewelt. Blizzard hat sehr viele verschiedene Spielewelten, nämlich Starcraft, Warcraft, ähm... Diablo, das sind die drei populärsten, die mir gerade einfallen. Ich glaube, Diablo müsste sogar dir noch etwas sagen. Ja. Und ähm, Charaktere aus diesen Universen können jetzt gegeneinander antreten. Ich habe das ein bisschen ausprobiert, mhm. äh, aber auch nur alleine mit irgendwelchen KI-Dingern, weil ich bin gar nicht so der, ist ein bisschen blöd für so äh, Teamsachen, dass man das nicht, ich nicht gerne im Team spiele. <lacht> ich habe es halt testen können. Ich, ich kann Problem. übrigens noch... Fünf Leuten, fünf Leuten kann ich noch ein Beta-Key geben, ob ich dir den gebe, Steffen, das kriege ich dann äh, nur, kriegst du von mir nur, wenn du auch sagst, du spielst mal eine Runde. So ist hart was <lacht> los. Und, ähm, ja, wenn ich einen genau. Beta-Key bekomme, dann spiele ich natürlich auch eine Runde. Ah, ja, dann spielen wir auf jeden Fall mal zusammen, das würde mich freuen. Hm? Und, ähm, ist, ja, aber deswegen jetzt ich, wein. das jetzt nicht sein. Nein. Ist okay. Ich, ist, Mach ich gerne. Das, ich habe jetzt halt einen Beta-Key verloren, das, das trifft mich schon Achso, okay. ich dachte, es wäre ein Freudentränchen. Ja, ja, auch, natürlich. Hast du nicht ganz richtig geguckt. Das ist das Freundentränchen in der Hose, ja, ich weiß, komm. Auf jeden Fall habe ich auch ein Freundentränchen in der Hose gehabt, als ich das gespielt habe, weil es gibt natürlich berühmte Vorbilder. Es gibt LOL, es gibt Dota, das sagt vielen Leuten jetzt was außer dir, Steffen. Das sind so dasselbe Spiel mit den Klassenkameraden. LOL League of Legends. Genau, richtig. und Oder <lacht> Laughing Out Loud, das kannst du dir halt aussuchen. Ist ja. vielleicht für dich als ältere Generation vielleicht ein bisschen einprägsamer. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass du ähm, zwei, zwei äh, Mannschaften gegeneinander spielen hast und das Spielprinzip <lacht> ist dasselbe wie bei den Schulklassen, gegenseitig was kaputt hauen. Die Leute haben Fähigkeiten, die Helden, die man spielt und diese Fähigkeiten müssen halt auch erstmal gesteigert werden und die hat man von Anfang an. Und ähm, es ist schon eine schöne Haut drauf gekloppt. Im Endeffekt kannst du dir vorstellen, um auch noch ein Bild für dich zu schaffen, ähm, wenn Astrid und Obelix gegen die Rummer gekämpft haben, so fühlt sich Heroes of the Storm an. Oder wie es cool die Leute nennen, HOTZ. <lacht> ich wusste, nicht, dass da wieder ein Lacher fällig wird. Nicht HOTZ? HOST? Nee, HOTZ. Ah, okay. Heroes nee, das Sprichwort heißt Storm. Ja, okay. nicht HOTZEN, sondern KLOTZEN. Aha. Wer natürlich nicht möchte. Ja, auf jeden Fall große Empfehlung, wer einen Beta-Key kriegt, ähm, ich, vielleicht bin ich, ich ja auch so, du kriegst auf jeden Fall ein. vielleicht sind wir so crazy drauf. Oh ja, wir verlosen die einfach. einfach ein, ich weiß halt nicht, ob ich das darf, ob, ich, ob, ob diese private so. Sache, die man mir gegeben hat, das ist ja auch mein beta so. aber ich muss mal gucken. Aber schön, dass wir es jetzt schon versprochen haben, wir Nö, bieten uns das jetzt nichts. eigentlich. <lacht> Hast, kannst du Blitzdingsbums rausholen? <lacht> Ach, da komme ich dann nochmal auf ein Thema, erinnere mich nachher nochmal, äh, äh, oder bist du durch? Dann kann man es auch gleich abklären. Erinnern, erinnern und Basti passen nicht zusammen und ja, ich bin durch. Okay, äh, apropos verlosen. Ja. Weil ich ja vorhin schon den Pippo-Reporter erwähnt habe. Wer Pippo ist, weiß ja, ne? Äh, ja, Pippo ist ein Reporter. Ja, du hast doch schon gesagt, <lacht> ganz ohne Disney geht's nicht. Ja, aber das kommt doch später. Wer ist, <lacht> ja, nee, aber wer ist denn Pippo? Pippo Reporter. ist der italienische Name für Goofy. Oh, ein Heuballen. <lacht> Tschüss. Nein, aber ähm, sag mal, du hattest doch neulich was verlost mit Goofy. Genau. Und jetzt hätte ich voll Bock zu frühstücken. <lacht> Moment, Moment, Moment, Moment. So läuft das nicht raus aus der Nummer. Ich will natürlich wissen, was mit meinem Goofy-Pod passiert ist. Hat denn, denn <lacht> jemand gewonnen? Ja, hat er, jemand hat ihn gewonnen. Ich muss ihn nur noch informieren, der ist noch nicht äh, sicher darüber. Aber das sind doch Internas, Steffen. Ach so. müssen wir doch jetzt nicht hier on, on Stream, on Podcasts doch, sprechen. Doch. Natürlich. Also, ich kläre mal auf für all die Leute, die nicht äh, der Komiker so irgendwas gucken. Ich habe einen goofy bann verlost, der ich ist auch nicht. schon weg. Ich bin nur zu faul gewesen, bis jetzt irgendjemand zu benachrichten. Oh, das tut okay. mir herzlich leid. Ja, ähm, nein, damit wurde ich, ich jetzt, jetzt auf der wissen, Blamage ob, ob, überführt. Ob Danke, Steffen. Ich gehe jetzt in den Nase doch, putzen. Ich wollte doch nur wissen, ob überhaupt jemand mitgespielt hat. Ach so, du denkst wohl, ich bin nicht so erfolgreich, ja? Ich mache eine Etage 13 nur, damit ich dich ein bisschen Nein. pushen kann mit deinen ich comic dachte, Nookies, ja? Blöden ich dachte, comic meine Nookies. Aufgabe wäre zu schwer, das war's. Ja, richtige Antwort ist Pippo der Reporter. So. <lacht> meine Fresse. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Crossover gemacht hier, egal. Also, Richtig. guck mal, guck mal schon wieder. <lacht> schon. Schon wieder ein Löffel Ei. Wow, toll, noch ein Löffel Ei. Ich habe mir doch nur eins gewünscht. Ah, ich glaube, das ist mein Frühstücksei. Ja. Okay. Basti hat sich gerade ein Balken angezogen, ja. meine Damen und Herren. Glaub, wir sind jetzt bereit für äh, Frühstückssachen. Frühstücksei? Ich esse ja. gerade mein Frühstücksei. Steffen, ich glaube, du bist der Moderator wäre blöd, wenn du jetzt isst. Hm, mm, zu spät. Gut. Du hast du das Thema das Thema vorgeschlagen. Los. <lacht> Na gut, ich will ja auch nicht bockig sein. Ähm, schön ist, dass Steffen zum Schluss schon wieder die äh, Motivation verliert. Das müsst ihr euch vorstellen. Wer gerne auf Disney-Filme und Charaktere steht, der ist innerlich halt auch noch ein Kind. Und auch äußerlich. Wenn ich Steffen beschreiben darf, er <lacht> sieht aus... Nein, lassen wir das lieber. Also, ähm, Frühstücksgewohnheiten. Und zwar habe ich mir gedacht, ähm, es gibt ja so viele schöne verschiedene Ranglisten, was man so machen kann. Mhm. Und mir ist letztens eingefallen, mich würde ja mal interessieren, Steffen, was du dir so so morgens früh reinschiebst, wenn du nicht gerade im Podcast hier ein paar Löffeleier reinziehst und das auch noch im Ganzen. Es ist ein widerlicher Anblick. Ich bin froh, dass ich die Kamera nie aufgestellt habe. Und ähm, habe mir dann meine eigene Top 3 zusammengestellt. Die von Steffen kenne ich jetzt noch nicht. Er kennt meine aber schon. Deswegen fange ich mit meiner jetzt erstmal an. du meine schon? Habe ich dir geschickt? Ja, als ob ich mir den Scheiß durchlese. Auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich ähm, auf Platz 3 meiner Lieblingsbrotbeläge, so ist das nämlich hier, Brotbeläge, Brötchenbeläge, bei mir kommt es auch immer auf die Kombination an, ist bei mir gleichwertig dicke Salami oder Rübenkraut. Ich erkläre, Rübenkraut kann man nur zusammen mit schön viel Margarine verteilt auf einem Brötchen, und zwar auf der Unterseite eines Brötchens, auf der Oberseite kommt natürlich mein erster Platz hin, dazu gleich mehr, Rübenkraut mit schön viel Margarine drauf, so schön Was ist denn Rübenkraut? Das Ernsthaft? Sehe ich aus wie ein Vegetarier? Was ist denn Rübenkraut? Ja, Rübenkraut ist auf jeden Fall kein Tier. Das schon mal zur Info. Äh, es sind nicht geschredderte Hamster. Nein, Rübenkraut äh, ist keine Ahnung. Ist ich habe nicht sagt, dass ich ein Vegetarier bin, sondern dass ich keiner bin. Okay. Detailnerd, Basti wird sauer. Äh, auf jeden Fall. <lacht> Rübenkraut ist so eine schwarze, galertartige Masse. Und das Schlimme an Rübenkraut, Was? also die gibt es auch immer in so typischen gelben Töpfen. Und, ähm, Wenn man. Bitte? vielleicht ist das dieselbe Konsistenz, aber es ist auf jeden Fall nicht Also ich weiß, Rübenkraut ist natürlich auch vegetarisch, aber es jetzt, hat es jetzt nicht darauf angelegt zu sagen, hey cool, wir sind jetzt Veggie-Rübenkraut. Keine Ahnung. Auf, kann das aber ist sein, dass es vielleicht... Das ja aus, kommt aus Australien. Das ist auch so eine, so okay. eine, so eine galatartige Masse, so wie du es mhm. halt gerade beschrieben hast. Okay. Deswegen dachte ich, das ist was in der Art. Schmeckt das würzig? Nee, das schmeckt eher süß. Sehr süß. Okay. Dann ähm, was und diese äh, dunkle galatertige Masse ist schwarz und klebt halt auch einfach wie Sau. Wenn man Sirup. sich eine Brotbox schmiert, eine Brotbox mit Sirup. vier verschiedenen Broten. Sirup, genau. Mhm. Wenn man sich ähm, eine... Ähm, wenn man sich eine, eine, eine, eine Brotbox macht mit vier verschiedenen Broten mhm. und du hast ein Brot mit Rübenkraut, dann ist, wenn du die Brotbox mitnimmst, nachher alles nur noch Rübenkraut, weil dieses Zeug einfach überall hin will. Es ist wie Slimer aus Ghostbusters, mhm. nur hässlicher und ekelhafter, ist jedenfalls ich vom Verhalten her. Ich hätte jetzt Aber oder Rübenkraut hätte ich niemals sowas wie Sirup vermutet. Kennst du Grafschafter Goldsaft? Sagt mir was, ja. Ja, das ist, das, das ist die typische Marke, die man für Rübenkraut kennt Aha. und das ist halt so ein Sirup. Mhm. Kannst du auch gerne mal nach der Sendung googeln, wir können ja gerne mal gegenüberstellen. Ich mache mal, ich mache ein Foto von Rübenkraut und du von Vegemite. habe ich gar nichts mehr da. Das hatten wir nur einmal gekauft, weil wir da so im australischen Shop waren. Okay. Dann habe ich das Zeug probiert. Also meint, ist schon mal nicht auf meiner Liste. Das ist. Okay. <lacht> ich mag ja ganz gern würzig und es schmeckt halt äh, ähnlich wie Maki pur, aber oh. ähm, ähm, noch viel härter. Ja, also äh. Äh, war jetzt auch nicht so mein Fall. Ich wollte es halt okay. mal probiert haben. Naja. Dann komme ich, komm ich kurz zu dicke Salami. Das ist ein Unterschied. Dicke Salami ist natürlich die schön geräucherte dicke Wurst, die du da hinliegen hast. Drumherum mit dem weißen Mantel, dass du jetzt über dicke Salami lachen musst. Also jetzt reicht's aber. Nein, da kann ich hier dicke, noch was verpflanzen. Über es dicke Wurst. Über dicke Wurst. machst du dann nämlich auch, wenn du zu viel dicke Salami gegessen hast. Macht Mach der Basti auch eine dicke Wurst. Haben wir hier irgendjemanden, der ihn rausziehen kann? So wie im Theater mit so einem... Na, auf jeden Fall, ähm, Dicke Salami, super Sache, was ich aber davon stark abgrenzen will. Beefy. Mhm. Ich habe Leute, und das habe ich auch letztens noch mal im äh, Radio Nukular Podcast gehört, es gibt Menschen wirklich, die eine Beefy nehmen, sie auspacken aus ihrer kondomhaftigen Verpackung, so schön langsam ausziehen und dann lutschen lutschen die Beefy, als wäre es ein Geschlechtsakt. Normale Männer sitzen da und stecken sich diese dicke Wurst <lacht> in den Mund, als wäre es, was weiß ich, das ist doch wir. ich saug mir doch nicht das Fett von der Beefy, dann beiße ich auch da rein. Aber ich lutsche doch keine Beefy, als wäre es ein Eis. Es ist doch kein Magnum. Es ist doch kein Kulibbo. Kalibbo. Kalibo. Es ist doch kein Felsischnisch. Ja, Steffen. Demnächst auf der Comica.de. Basti ist eine Bifi. Nein, schlimmer, Basti lutscht eine Bifi. So, so richtig schön Beefy auszutzeln hat. wie so eine Weißwurst. Ja, aber wie soll das denn bei einer Bifi gehen? Bei einer Bifi ist doch alles fest. Bei einer Weißwurst kannst du wenigstens was zuzeln. Ja. Oh, das bringt mich übrigens zu was tollen Das ist eine ich glaube, neue Challenge. Am, am Anfang, ne? Also Steffen, bei mir sieht es noch aus unten rum wie eine Bifi, bei dir sieht es schon aus wie eine Weißwurst. Da muss man auch erstmal zuzeln. Ist mir gerade nur eingefallen, Entschuldigung. Fand Sie ich hören mich nicht lachen. <lacht> aber das ist doch super. Man kann innerhalb von verschiedenen Würsten darstellen, wie, so wie sich der Penis, Penis verändert. Von Beefy zu Beispiel. Jetzt krieg ich mal einen Scheiße hier. <lacht> okay, dein Platz 3 bitte. Waren das schon die ersten drei? Nee, ich, wir machen eine Abwechslung. Du bist mit Platz 3 dran. Du hast aber schon zwei gesagt. Wo ist da was nee, abwechselnd? Ich hab Rübenkraut und dicke Salami habe ich auf einem Platz. Ach so. Oder auch Rübenkraut mit dicker Salami. Ich muss meine drei gleichzeitig nennen. Warum? Nee, du kannst eine nennen und dann kommt, verstehst du das. Erst du Platz drei, Fleisch, dann ich Platz zwei. Käse und Fleischkäse. Nein. Äh. <lacht> nee, okay, pass auf. Ähm. Was ist das erste denn jetzt? Ich bin total überrascht. <lacht> äh, das ist schwierig bei mir, weil. Ach, du meintest das nicht ernst? Stimmt, du hast es mir sogar geschickt. <lacht> Jetzt weiß ich's wieder. Fleisch, Käse und Fleischkäse. Das äh, hat aber auch echt spannend. Nee, aber tatsächlich ist es im Grunde Fleisch und Käse, weil Wurst und Käse. Also. Aber, aber gehst du in den Supermarkt und sagst: Ich hätte gern Fleisch und dann hätte ich gern Käse und dann hätte ich gern Fleischkäse. <lacht> Genau. genau so. So primitiv bist du. Nein, für einen, Dis einen Disney-Fan hätte ich das nicht erwartet. Ich hätte sowas gesagt wie: haben Sie Mickey-Maus-Wurst da und Donald-Duck-Wurst oder sowas? Keine Ahnung. gibt gibt's ja leider nicht, sonst hätte ich die nee. ja. Es gibt ja äh, Gesichtswurst, ne? Kennst du? Ja, kenn ich. Magst du die? Das sieht so ähnlich aus wie dein Gesicht. <lacht> das haben mir schon andere gesagt. Das nehme ich als Kompliment. Ich bin auch so glänzend wie äh, Gesichtswurst. <lacht> Genauso speckig. So. <lacht> Hm. Ähm, nee, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich äh, mir meine Brote, die ich mit auf Arbeit nehme, immer nach demselben Muster belege, nämlich, äh, und das ist jetzt wirklich äh, wahr, also nicht äh, wenig Abwechslung, äh, ja. Wurst und Käse zusammen auf <lacht> eine Scheibe. Manchmal kommt dann halt äh, gesalzene Butter darunter, also oder, äh, Margarine in dem Fall. Du verrückter, du! meistens zumindest, ja manchmal, und das ist dann die verrückte Ausnahme, Frischkäse. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Risikoman. <lacht> Na, Steffen, bis heute heute war ich wieder <lacht> heute abenteuerlich mehr, wie drauf. Wir Frischkäse, wir hatten noch Frischkäse. <lacht> Bist du mehr? abenteuerlich drauf? Ja, ich habe heute Frischkäse auf meinem Brot, <lacht> <lacht> Kollege. <lacht> nee, das ist, das, das ist mir tatsächlich einfach nicht äh, wichtig genug, um mir da einen Kopf drüber zu machen. Jetzt <lacht> das ist Frühstück! <lacht> ja! Ja, okay. aber. Also, okay. Hat sich für die Arbeitswoche, für die Arbeitswoche kann, ich dir, ähm, Woche, Woche. kann ich dir zustimmen. Ich habe auch eine Brotbox-Anordnung. Äh, äh, ich nehme meistens vier ähm, zusammengeklappte Brote, meistens Merkonbrot. Ich nehme äh, nur, nur drei. Ich ja. bin ja genügsam. Eins fürs Frühstück und, und dann hast du noch drei Snickers dabei. Nein, eins fürs Frühstück und zwei für die Mittagspause. Ja, Snickers, sage ich ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was ich stell mir gerade vor, wie du eine Brotbox mitbringst, in der es nur Snickers drin sind. Na, Stef, was hast du denn Das heute möchtest bei du gerne sehen. Ja, das möchte ich sehen. Wenn wir die nächste, wenn wir die nächste, äh, äh, der Komiker äh, Videoaufnahme machen, werden wir mal sowas machen. Aber äh, ja. Ja, ähm, also ich, genau, ich war dabei zu erklären, wie es bei mir aussieht. Und zwar ähm, vier Brote, auf das eine kommt äh, Gouda, 48% in Tri, was immer Tr heißt. Weißt du, was Fett in Tri heißt? Äh, da steht immer I.Trehpunkt. Trocken irgendwas, keine Ahnung. Genau, Fett in Trocken. <lacht> Trockenmasse. Tro Fett in Trockenmasse, kann gut sein. Ja, kann gut sein. Tr Tr Egal, auf jeden Fall Tr <lacht> die Käse. Dann auf die andere kommen wahrscheinlich mal Salami. Auf die dritte kommt Nutella und weil ich ein crazy Kerl bin, entweder Camembert oder auch Käse und mit der, jetzt kommt... Mit der Nutella zusammen. Nein, nein, nein, es kommt nicht alles auf ein Brot, das sind die vier Brote, die verschiedenen vier Brotbeläge. <lacht> ach so ja, ach, die Nutella, das Nutella-Brot, das wird natürlich extra in einen Frischhaltebeutel reingetan, weil dasselbe Prinzip ist nämlich wie bei der Rübenkraut, ist nämlich wie bei der Käse und mhm. bei der Salami, äh, bei dem Rübenkraut, dass es nämlich nachher alles nach Nutella schmeckt. Weil diese dumme Nutella überall hin will Richtig. ne? Scheißding, oder? Äh, ist es dann, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, ist es dann ja. auch wirklich äh, äh, Nutella oder hast du dann auch äh, alternativ praktisch die günstigeren Varianten oder Nuspli oder irgendwie sowas? Ja, manchmal kacke ich auch einfach auf meine sieht <lacht> gleich <kleide> auf. <lacht> Nee. Nee, natürlich habe ich neben Nutella, das ja richtig gut schmeckt und lecker lecker ist, Mann, ich natürlich auch die günstigeren Sorten, die scheiße schmecken. Sehen Sie, jetzt, sehen Sie jetzt den neuen Porno, One Basti, One Stulle. Nee. One, one Basti, One Stulle, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, nein, also wirklich ohne sehen Scheiß. Sie, also Basti ich ich glaube ich sogar, Nussini gibt's doch glaube ich noch, Nusspli oder sowas. Und das ist auch, also ist auch okay. Es gibt ja... Also Nutella äh, ist jetzt gar nicht so mein Favorite sogar. Aber wir reden äh, auch viel zu viel um Nutella. Ähm, weil ich habe noch mein noch ein vergessen. Eis essen. <lacht> nein. <lacht> ich hab noch zwei Und da, möchtest du eins haben? Ist mir, ist mir egal, ob du noch zwei Eier da hast. Auf jeden Fall, ähm, ich ähm, habe als Topping noch einen Knoppers dabei. <lacht> Aha. Ja, aber so mir ja Snickers. Snickers unterstellen, weißt du? Glaubst du ja, ja, du hast aber 16 Snickers in der Brotbox. Hab ich, ich nicht. Mal ein das macht die auf. Ich weiß gar nicht, Snickers, wie du jetzt auf die Snickers gekommen bist. Ich habe keine Snickers <lacht> auf dem Brot. Es gibt natürlich neben Snickers, das sehr gut schmeckt, auch Scheiß schmecken Regel. Die können sich dem so nehmen. Boah, wir kriegen so viel Ärger mit der Markenrecht. Egal. Ähm, oh, ich komme gar nicht voran mit unseren Tops. Ich gehe auf Top 2 bei mir. Und bei mir ist Top 2. Ich habe äh, keine sind, Tops von äh, daher. Pff. Ja, du bist ja auf Käsefleisch und Käsefleisch hast du ja. Ähm, habe ich. Äh, und ich habe den Namen vergessen, weil Schoketten sind nämlich ist nämlich die Schokolade. Ist ja, nee, das sind. Äh, so ich kann. weiß, was du meinst. Das sind die SZ-Schnitten. SZ-Schnitten, danke schön. Ah, Bitte, der Name ist ich kenne mich ja aus. SZ-Schnitten gehören für mich auch auf ein Brötchen. Mhm. Natürlich auch mit Margarine. Gibt es in weißer Schokolade und in dunkler Schokolade. Schmeckt sehr, sehr. gut. Gut, Ja, da war ich sogar schon so verrückt und hat das auch schon mal gegessen. Ja, du verrückter Kerl, du. Neben deinen 16 Snickers noch ein, noch ein SZ-Schnitt reingepackt. Bist ist so blöd, ne? Und bei mir natürlich auf Platz 1 aller Brotbeläge. Da gibt es aber auch kein Brötchen dazu. Also entweder kommt es auf ein Merkon-Brötchen auf die Oberseite, wo die Körner drauf sind. Oder mhm. aber natürlich auf ein lecker Schwarzbrot der Käse. Dabei ist natürlich Gouda Jung gemeint, da bin ich auch total wählerisch. So, haben wir jetzt das Thema abgehakt. Dankeschön. Das Thema haben wir fast äh, abgehakt, denn ich gebe noch ein Plädoyer, ich weiß, du guckst auf die Zeit, es gibt noch ein Plädoyer für mir. In der Arbeitswoche haben wir unser Frühstück gleich. Aber am Wochenende da gibt es das Mega-Frühstück. Wenn meine Freundin und ich, ich frühstücken, ich dabei. Ja, ja. wenn meine Freundin und ich frühstücken, die gehen nicht zum Bäcker, unser richtiges Frühstück so gar nicht mitbekommen. Dann sind wir nämlich nackt. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, unser richtiges die Frühstück... Ist legt sich deine Salami aufs Brot, nee, ist klar. Nein, ich mache mir Spaghetti Bolognese auf den Bauch und dann geht die Party ab. <lacht> ähm, auf jeden Fall ganz <lacht> Ja, ernsthaft, Steffen. Aber es gibt auch kein Gabel und Messer, weil das tut weh. Haben wir schon ausprobiert. Deswegen musste ich schon mal ins Krankenhaus. Weil ich gesagt mhm. habe, ich habe mir Spaghetti Bolognese auf den Bauch getan und wir haben mit Besteck gegessen. Nee, ähm, wir haben auf jeden Fall, ähm, haben wir dein ähm, Rührei. Ist richtig lecker Rührei mit extra Brötchen haben ganz viele verschiedene Aufschnitt auf lecker ähm, Teller verteilt und dann gibt es auch drei Brötchen <lacht> auf <einen> lecker Teller <lacht> auf einen lecker Teller bist du die mit ja das ist aber <lacht> super sind bei uns Esspapierteller und ähm, Wie ist nee wir, wir richten uns das richtig nett an machst du das nicht bei dir zu Hause auch dass du dich nett hinsetzt und frühstückst am Wochenende oder machst du das, bist du kein Frühstück das, nö also ich bin ich, ich mache das auch mal aber das ist dann was Besonderes also das mache ich relativ selten, Ja, weil es halt einfach was Besonderes bleibt. Aber Steffen, an jeder Tag, an dem du nicht arbeitest, kann besonders sein. Ja. Du musst den nur dazu machen. Das ist mein Abschluss. Ich mache jetzt am Wochenende mal rüber, am Samstag. <lacht> Wenn ich denn so zu Hause bin. Du machst Leben. das unemotional. Es ist nicht schön. Nee, die Emotionalität kommt ja dann beim Baked Beans backen. Baked Beans backen. Ja. ja. <lacht> ähm, gut. Ähm. Super, dann äh, habe ich nicht hab gerade, dass diesmal du gar nicht äh, Bescheid weißt, sondern ich weiß nur Bescheid. Mhm. Denn euch ist ja schon Ich aufgefallen, erwarte wir das haben, Schlimmste. Wir haben, es ja schon öfters mal äh, gehabt. Der Steffen ist ja wirklich, also das muss ich ihm lassen, der anerkannte Disney-Experte hier, jedenfalls in dieser Podcast-Gespräch, äh, diesem Podcast-Gespräch. Na, immerhin. Immerhin, das ist eins von zweien. Und ähm, wer sich hier müsste ich ein bisschen Werbung für Steffen machen, wenn sich die, die Comic-Cookies-Episode, die sogenannte Cartoon-Cookies-Episode mal anhören möchte. Sie ist ein bisschen äh, anarchisch, aber darin wurde Steffen auch äh, bewiesen, dass er auch sehr viel Ahnung hat von äh, Disney. Es wurde ihm zum Beispiel untergejubelt, dass es äh, Samson eine Ratte ist. Oder aber, dass äh, bei Quackpack ähm, quack der Bruchpilot öfters aufgetaucht ist und zudem wurde seine Theorie, dass Kit Wolkenflitzer Mogli sein könnte, aufs allerschärfste kritisiert. Wir wissen erst ein sehr provokanter Mensch, was Disney angehen kann. Da hat er so seine eigenen Vorstellungen und ich habe mir gedacht, heute stellen wir mal Disney mäßig nicht was neues vor. Wir stellen heute mal den Disney Experten auf die Probe. Okay. Und dazu habe ich mir ein kleines Quiz ah, okay. besorgt im Internet. Oh Gott. Ich schön in den Netz und ich bin so gut was. vorbereitet. Ich sehe gerade, ich bin noch ganz am Ende von dem Quiz. Das heißt, ich muss jetzt mit sinnlosen Gebrabbel, während ich auf diese komische Galerie ich glaub, klicke. Ich muss jetzt mal das Licht ja, ich hier Ja, gehe ich nämlich ganz nach hinten und, ähm, Steffen, äh, wie, wie, wie empfandest du deine Cartoon Cookies Episode, während ich hier gerade durchklicke? Anarchisch. <lacht> Anarchisch. Schön zu aber nee, aber ja. Nein, nein, war gut. War, war, ja. war cool und du hast es ja selber gerade gesagt, da, als es dann in die Richtung äh, der Themen ging, wo ich mich auskannte, also Batman Animated oder auch Disney dann halt, ja. da bin ich dann halt aufgeblüht. Vorher war es halt so ein bisschen so, okay, erzählt mir mal was Neues, ja, und ähm, ja. weil über die neueren Cartoons weiß ich auch nicht so viel. Und selbst da konnte ich ja. eine Disney-Serie unterbringen. <lacht> ja. Und vor allem, da muss man auch einfach sagen, bei Steffen hat man auch immer das Gefühl, wenn man neue Sachen anbringt, dass er auf jeden Fall zuhört. <lacht> Manchmal habe ich gedacht so, ach, jetzt kommt die Serie. Was ist das denn für ein Manga-Scheiß? Was ist das denn für ein Anime? Hoffentlich kommt jetzt mal bald mit Disney. Und wir kommen jetzt zu Disney, habe ich mir gedacht. So, gut. Steffen, das erste Zitat. Das Zitat möchte ich bitte einfach nur von dir wissen, aus welchem Film stammt es. Mhm. Wenn du schaffen solltest von diesen ich glaube es sind zehn Stück mhm. die Hälfte zu erraten und dabei sind ein paar einfache dabei darfst du nächste Woche wieder eine Disney Serie vorstellen wenn du es nicht schaffst nächsten darf Monat, Basti bitte. nächste nächsten Monat darf Basti nächste Woche mal eine Disney Serie oh vorstellen. cool das ist das ja das ist der Einsatz ich schöner Einsatz vor. ich lebe in einer Welt voller Menschen die vorgeben etwas zu sein was sie nicht sind aus welchem Film stammt aus welchem Disney Film stammt dieses Zitat Zeichentrickfilm, ja Zeichentrickfilm, ja, mhm. das darf ich verraten mhm. es handelt sich bei allen Sachen um einen Zeichentrickfilm in dem Fall ich lese nochmal vor, ja. ich lebe in einer Welt voller Menschen, die vorgeben etwas zu sein, was sie nicht sind in fünf, vier ich sag jetzt einfach mal Bernhard drei. und Bianca leider war es nicht Bernhard und Bianca, es war Cinderella okay aber ging ja schon mal gut in die Richtung, muss ich ja doch einfach mal zusagen. sagen. Also, mhm. wir gehen wieder in das nächste. Rauben, so ein böses Wort. Sind wir Räuber? Nein, wir borgen nur von denen, die zu viel besitzen. Das klingt aus welchem mir, Film stimmt das? Das klingt mir sehr nach Robin Hood. Das ist korrekt, aus Robin Hood. Sehr mhm. gut, Steffen. Das nächste Zitat macht ein bisschen nachdenklich. Lieber um Gnade flehen, als um Erlaubnis bitten. Das ist schwierig, das gebe ich zu. Hm. Welcher Disney-Film? Hm. Mulan. Leider nicht, es ist in dem Fall Der Glöckner von Notre oh, Dame. Oh, oh, ja, ich dachte mir schon, dass das eher so der Klassiker ist, den du hm. nicht kennst. Das nächste. Erwachsen werden ist so eine barbarische Angelegenheit voller Unannehmlichkeiten. Aus welchem Film stammt das? Das klingt ja nach Peter Pan. Das ist korrekt. Das war jetzt der zweite Punkt, ne? Ich habe gerade falsch aufgeschrieben, glaube ich. Ein wahrer Held wird nicht an der Größe seiner Kraft gemessen, sondern an der Kraft seines Herzens. Ja, cool ist. Das ist korrekt, Steffen. Und hoffentlich googelst du das nicht nebenher. Nein, nein. Das Nächste, das denke ich auch, dass du das kennst und damit erreichst du eigentlich auch schon gleich die Marke, um selber eine Disney-Serie vorzustellen. Ich, ich weiß sogar, wie es ausgesprochen wird. Gefahr? Ich hab keine Angst vor Gefahr. Hörst du mich Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Oh Gott, oh Gott, wo war das denn her? Ja, das kenn's. wusste ich sogar, ohne es zu sehen, weil das ist ein richtig schönes Zitat. Ich kenn's, ich kenn's, ja, ja. Äh, aber aus welchem Film war das? Oh Mann. Gefahr, Gefahr, ich lach dir ins Gesicht. Mensch, was war das denn? In fünf, oh, vier, oh, Scheiße. drei, ich kenn's, ich kenn's, zwei, ich weiß grad nicht, wo. Eins, sag. jetzt. Weißt du es nicht? Nee. Es ist König der Löwen. Ja, na klar. Und zwar sagt das Simba. Der sagt ja, diesen ganzen ja, Satz ja, und ja, zum Schluss lachte doch so bescheuert. Richtig. So, ja, Scheiße. Mein, ich glaub, es war ein Friedhof, ja, ich oder? weiß. Ich habe den Satz auch hunderttausendmal Mal gehört und ich musste auch an König der Löwen denken. Aber ich dachte, nee, das passt irgendwie nicht. Aber doch, ja, doch, ja. Okay. Gut. Die Welt der Menschen ist kaputt. Das war's. Die Welt der Menschen ist kaputt. Die Welt der Menschen ist kaputt. Aus welchem Disney-Film stammt dieses äh, Zitat? Bernhard und Bianca. Du mit deinem Bernhard und Bianca? Leider falsch. Es ist Ariel, die Meerjungfrau. Ah. Verdammt. Ich denke, ich denke mal, es war Triton, könnte es gewesen sein, oder? Ja. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ähm... Gut. Damit hast du eine... Aber du hast ja auch mörderisch schwere Zitate rausgesucht. Ja, ich nee, dachte, ich, du machst dir ja so ein Quiz mit mir, so ein Wissensquiz. Aber nee, das, mit Zitaten, das ist schwierig. Äh, das ist schwierig. Aber, Steffen, beim nächsten Zitat muss ich eine Sache kürzen. Also, ein, also es sind noch zwei Stück. So. Weil, es, weil beim nächsten, das nächste danach, das nächste weißt du definitiv. Und deswegen muss ich dir jetzt auch ein bisschen schwerer machen. Ich lese vor. Es gibt keinen Ort wie keinen anderen auf der Welt. Es heißt, um dort zu überleben, muss man verrückt sein. Wie der Piep. Ich muss das leider piepen, sonst weißt du es sofort. Ja, Alice im Wunderland. Das ist korrekt. Sehr gut. Man ist nie zu alt, um jung zu sein. Aus welchem Disney-Film stammt das? Man ist nie zu alt, um jung zu sein. Ich würde jetzt sagen, oben, aber Oben Oben von Pixar? Ähm, leider nein. Es ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ach ja. Mhm. Und eigentlich müsste ich mir jetzt noch versuchen, aus diesem... Ah, ähm, ich muss das... Ich finde es einfach zu, zu einfach, das Nächste. Deswegen muss ich mir ein anderes Zitat aus diesem Film raussuchen. Das geht aber schnell. Ähm... Das heißt, ich überbrücke kurz diese äh, strategische Pause. Weil wenn ich dir das vorgelesen hätte, hättest du einfach nur gelacht. Ähm, ha, ha, ha. Und ich. hörst du ähm, mich gefahren? Nee. <lacht> ich, neb, ich lese das hier vor, weil das klingt für mich so, als würdest du nicht direkt ähm, drauf kommen. Hm. Mach's mir doch einfach. Haha, der hat ja Beine wie ein Storch, sie hat. Ob er auch klappern kann und kleine Kinder bringt. Ich lese noch mal vor, die erste Stimme sagt, haha, der hat ja Beine wie ein Storch, sie hat. Die zweite Stimme sagt, ob er auch klappern kann und kleine Kinder bringt. Auch das kommt mir wieder bekannt vor, aber... Ich sage jetzt einfach mal Dumbo. Schade, schade, schade. Ich lese hier das Originalzitat vor mhm. aus dem anderen Ding, wo ich das vorgelesen hat. Das andere Zitat wäre gewesen, probier's mal mit Gemütlichkeit. Äh, okay. Das wäre zu einfach gewesen, Jubel oder? Glück, Siehst ja, du ja auch so. Ja, ja. Ähm, aber ich mache es folgendermaßen, weil du dich ja eigentlich relativ gut geschlagen hast, nächste Woche, nächsten Monat, Entschuldigung, dürfen wir beide eine Disney-Serie vorstellen. Auch ja, ich mal. Beide. Hui. Da setze ich, äh, setz ich einen Redeanteil von 10% Steffen und 90% Basti voraus. Das wird doch mal eine schöne Disney-Besprechung. <lacht> ja. Und bei dir wird es um Goofy gehen. <lacht> So, nein, äh, machen wir so nächstes Mal. Nein, ja hebe ich mir bis zum Schluss auf. Das dachte ich Bis zum Schluss dieser ganzen Podcast-Sache. Nee, aber bis zum Schluss Wir kommen auch der fast zum Ende, äh, Steffen. Und da du ja der Moderator bist, gebe ich an dich zurück. Ja, damit kommen wir zum Ende. Lieber Basti, und was machen wir am Ende immer? Wir, wir empfehlen uns rum. Wir empfehlen... Was? Wir, empf wir empfehlen uns rum. Ja, wir ich bin der Basti und mache Etage 13. Yeah. Wir äh, äh, empfehlen uns rum. Ja. Also, ich trinke gerne Stroh rum. Und du? Äh, ich gehe mal gerne um die Ecke rum. Okay, <lacht> gut. Podcast-Empfehlungen machen wir immer am Ende. Ja. Yes. Und, was ich empfehlen möchte, oder möchte, nee, ich lasse dir den Vortritt. Ja, ich glaube, weil deins ist wirklich, äh, zum Wegratzen, <lacht> ähm, ich, gerade ähm, nicht alles. Keine Sorge, so viele, so viele Hinweise waren das noch gar nicht. Ich mach's kurz. Nö. Ich möchte einen schönen, ähm, schönen Podcast vorstellen. Der ist auch relativ kurz gehalten, kommt einmal die Woche raus und es geht um das Thema Spiele, Brettspiele, nicht um irgendwelche Games, sondern wirklich richtige Brettspiele. Wir mhm. spielen auch jedes Mal. Der Podcast, he Entschuldigung, heißt Spiele-Podcast und. Da, tre da treffen sich mehrere Menschen und spielen das. Da gibt es auch dann ein Video ähm, immer dazu. Und die besprechen diese Besprechung. Nachher gibt es dann auch noch in Podcast form Da wird dann auch ähm, wenn dann so neue Spiele vorgestellt, die ich mir auch dann immer gerne anhöre und mhm. manchmal auch deswegen bestimmte Sachen kaufe. Der Spiele-Podcast auf spielepodcast.de. Kurze Zusammenfassung, sehr gut anhören für alle Spiele-Fans. Meine Empfehlung. Gut, und meine Empfehlung ist äh, der Einschlafen-Podcast. Tatsächlich einer der Podcasts, die ich jetzt am längsten höre. <lacht> Gute Nacht, Basti. <lacht> <lacht> und ähm, ja, tatsächlich einer der Podcasts, die ich jetzt am längsten höre mit. Und ähm, der wird gemacht von Tobi Bayer. Äh, also Tobi Bayer ist der Sprecher und er wird dabei unterstützt von verschiedenen Personen. Also es, es gibt es gibt äh, Leute, die seine Shownotes aufschreiben, das heißt also die Themen, die er abhandelt in einem Einschlafen-Podcast und es gibt dann auch noch Leute, die ihm die Episoden oder eine, eine junge Dame, die ihm die Episodenbilder gestaltet und so weiter und so fort. Also er bezeichnet es ganz gern mittlerweile selbst als ein, ein ganzes Team, was hinter dem Podcast steckt. Aber er hat selbst so eine beruhigende und, und äh, ruhige Stimme, dass, dass man wirklich dabei einschlafen kann. Und okay. äh, das Konzept dahinter ist also ähm, für Leute mit Schlafstörungen, hört, hört euch Podcasts zum Einschlafen an und äh, am besten welche, die halt dann auch das, das vermitteln. Also jetzt keine, keine Podcasts zum Beispiel, die dann halt äh, den Breedstorm aufwecken zum Beispiel oder so. Ja. <lacht> und äh, <lacht> Das sogenannte Breedstormometer genau. haben wir erfunden. Ja. <lacht> Wann fängt, fängt man an, wach zu werden? Genau. Und, äh, nee, und, und Im Grunde ist einer dieser dieser Episoden jeweils äh, unterteilt in drei Teile. Das heißt, er erzählt immer erstmal irgendwas aus seinem alltäglichen Leben, was er jetzt gerade so äh, erlebt hat. Ähm, sehr oft über Fußball, über St. Pauli, weil da ist er Fan. Und das würde ich jetzt Leute wie dich jetzt schon zum Einschlafen bringen. Ich habe auch gerade kurz abgeschaltet, Ja, ]igen. genau. Und ähm, ja, oder halt auch alles mögliche andere. Und ähm, aber das ist halt immer sehr beruhigend und sehr ruhig. Dann liest er ähm, ein kurzes Gedicht vor von, von äh, äh, äh der Rilke der Woche, nennt das immer. Also vom mhm. vom Herrn Rilke. Rainer Maria. Ja, richtig. Mhm. Und ähm, hat der Wein aufgepasst, der Basti. Und äh, <lacht> und ähm, der dritte Teil ist dann meistens irgendwas Vorgelesenes. Äh, etwas längeres, also ähm dass nicht schläft. Mm. Also irgendwie, ja, ganz halt, bei mir ist heute auch Einschlafen-Podcast. Ähm, mm. Also irgendwie äh, die Elfenmärchen von den Gebrüdern Grimm äh, oder äh, irgendwas noch einschläfenderes. Uh. Ja. Mm. Und ähm, ich höre mir den Podcast aber zum Beispiel nicht zum Einschlafen an, sondern mich mm. interessiert es eher, was er da so erzählt. Kannst also, also nicht einschlafen, Ziel verfehlt. Nee, das heißt, ich habe es nicht probiert. Also ich, doch, ich habe den sogar auch schon mal im Einschlafen gehört. Aber, mhm. ähm, ja. Nee, also ich höre mir den Komm, auch so Steffen, ganz gern an. jetzt hör mal auf zu reden. Lass mal schlafen jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. Also ich empfehle den Einschlafen-Podcast für alle mit Schlafstörungen, wie den Basti. Mhm. Und, äh, ja. Das war's von mir. Können wir jetzt schlafen? Ja, wir können jetzt schlafen. Gute Nacht Steffen! Hab dich lieb! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal mit Profis. Und wieder, wieder war es nix. Gut, meine Damen und Herren, das war die dritte Episode der äh, Etage 13, der 13. Nicht so laut! Etage und äh, das Zimmermädchen muss gleich den Sackkarren holen, damit sie den Basti hier noch rausbefördert, weil wir sind eigentlich schon über unsere Stunde, mm. die wir hier uns eingemietet haben ähm, ja haben wir sonst noch was Neues? ach ja, guckt immer mal auf unseren Blog auf unsere Seite vorbei, vielleicht gibt es ja da auch mal irgendwie wieder was Neues und ja. äh, genau Blog <lacht> Basti, magst du dich noch verabschieden, Basti? Tschüss, Steffen. Tschüss, Leute. Leute. So richtig? Tschüss. <lacht> okay. Also macht's gut, liebe äh, Hörer. Wir hören uns nächsten Monat wieder in der Etage 13. Mit einem hoffentlich sehr ausgeruhten Basti. Tschüss. Tschüss. Okay. Sie verlassen Etage 13.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 Like oder Nachricht. Die Schmeiß die hey, Dann kannst du mal zwischendurch essen, damit ich überhaupt mm -hmm. mal was sagen kann. <lacht> <lacht> <Kixi>. <lacht> okay. Ich bin, ich bin, äh, dir hörig. <lacht> <lacht> Ruf mich! An. Oder wenigstens zurück. <lacht> so, ich zähle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Start. Start. Du hast das Prinzip immer noch nicht raus. Wir haben das jetzt schon wie oft ich gemacht. Ich bin 10. Bis 5 und dann Start. Also nochmal: 1, 2, 3, 4, 5. Das ist unfair. Fünf. Oh. So, also ich habe ungefähr 40 Minuten für Outtakes. Ja. Soll ich dir nochmal den Weight Watchers-Süchtigen vormachen? Okay, ne jetzt ernsthaft, wir können anfangen. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, start. start. So, ich hoffe, das reicht. Achso, ich fange ja an heute. Hallöchen! Pst, Ruhe jetzt! Hallo, hier sind wir bei den Comic-Cookies. Scheiße! Die Begrüßungsfirma Auch oh, schon diese gedämpfte Haltung meine Comic-Cookies. Hallo, wir sind hier bei den Comic-Cookies. Breedsome schlägt mich, wenn ich zu laut werde. Nein. Ja. Da sind wir wieder in unserer Etage 13. In der dritten Episode. Hi, Basti! Hallo Steffen! Äh, schön, dass du uns, dass du heute mal das Ruder in die Hand nimmst, aber ich muss es dir auch ganz kurz schon wieder entreißen. Wie denn immer. Ich habe mir gedacht, immer wir stellen das uns selten. immer so, so, so langweilig vor. Wieso hältst du Und denn jetzt an Plattform ein Blatt vor mein Gesicht? Plattform? Ja, ich, äh, ist doch für den Podcast egal. Ach so. Also, ähm, ich habe auf jeden Fall mir gedacht, wir werden uns jetzt mal ein bisschen. Nee, wir können nicht so weitermachen. Merke ich gerade, weil ich höre mich dauernd selber. Mit Verzug. Hörst, bist du das oder bin ich das? Das weiß ich nicht. Sollen wir nochmal anfangen? Ja, warte mal. Ich höre mich wirklich immer mit Nachhalt. Und ich weiß nicht warum, woher das kommt. Was hat du denn da eingestellt? Okay, ich muss die, ich, ich die Aufnahme, glaube ich, kurz abbrechen. Ich weiß nicht, was da los ist.